Zu einer guten Laufeinheit gehört natürlich auch ein guter Strumpf und hier habe ich was ganz Besonderes von CEP für euch. Was das genau ist, erzählt uns jetzt unser Experte Norbert. Ja, wir haben hier die CEP Camu Cloud Sock in der langen Version als Kompressionsstrumpf in einem besonderen Design, Camouflage, Optik. Und ähm, ja, worauf kommt es an bei einer Kompressionssocke? Vor allen Dingen auf die graduelle Kompression. Abnehmen nach oben, damit das Blut abtransportiert werden kann. Und vor allen Dingen haben wir hier die Komfortzonen. Air Channel, Feuchtigkeit kann schneller abtransportiert werden. Also, hilft bei der Regeneration, beim Training und in diesem Design exklusiv bei deinem Laufprofi-Händler. Viele weitere Informationen rund um die Themen Laufschuhe, Laufausrüstung und Laufen im Allgemeinen findet ihr auf